Liebe Luzernerinnen und Luzerner, eigentlich mehr hat Corona auch unsere Session bestimmt. Und wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir. Langsam, aber sicher bin ich ein bisschen Corona-müde. Aber dann sage ich mir gleichzeitig, dass die Krise wird wird und dass es bis jetzt an uns allein liegt, dass wir die Regeln mit der neuen Realität und akzeptieren und dass wir das Beste aus dieser Situation machen. Selbstverständlich müssen wir auch die finanziellen Folgen von dieser Pandemie gezielt abfedern können. Das Parlament hat insgesamt 1,9 Milliarden Franken für Härtefälle im Kampf gegen die Corona-Krise beschlossen. Und zudem haben wir uns im Ständerat oppositionslos im Nationalrat angeschlossen und entschieden, dass die Unternehmungen die vom Corona-Kredit profitieren, keine Dividenden auszahlen Allerdings bin ich sehr froh, dass wir trotz der grossen Krise das Geld nicht einfach mit den Gießkanne verteilen. So wie das beim generellen Mieterlassen von den Geschäftsmietern für den Lockdown im Frühling der Fall gewesen wäre. Ein Blick auf unser Bundesbudget zeigt, wie wichtig es ist, Gezielt Hilfe zu leisten. Für das Jahr 2021 ist ein Minus von insgesamt 6,1 Milliarden Franken budgetiert. Und der Überschuss aus der Rechnung 19 dürfte also das letzte positive Resultat für die nächste Jahr sein. Nach einer jahrelangen Debatte hat das Parlament eine ganz wichtige gesellschaftliche Entscheidung gefällt und die für die gleichgeschlechtlichen Paare geöffnet. Und damit dürfen die gleichgeschlechtlichen Paare künftig eine Ehe eingehen. Zudem bekommen die verheirateten lesbische paar Zugang zu einer Somenspende und aus liberal denkenden Menschen bin ich froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ein Tourthema in der Politik bleibt die Landwirtschaft. Die finanzielle Unterstützung der Landwirtschaft wird immer mit gewissen Auflagen verbunden sind. Die Auflagen werden regelmässig überprüft. Jetzt hat der Ständerat beschlossen, dass wir die Agrarpolitik zustimmen. Allerdings bekommen die Bauern weiterhin die nötigen finanziellen Unterstützungen. Und für mich war die vorliegende AP22 Plus unausgereift und hat unseren Bauern keine gesamtheitliche Perspektive geboten. Darum ist der Bundesrat jetzt beauftragt worden, in den nächsten zwei Jahren Bericht zu erarbeiten, damit wir eine produzierende und gesunde Landwirtschaft auf Beistellen Bein können. Auch ein anderes Thema liegt seit Jahren in der Luft. Es geht um mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung. Und ich bin klar der Meinung, dass wir aktiv werden Und wenn wir schon dabei sind, dann sollten wir alle Facetten der Zuwendungen regeln. Und damit meine ich, dass explizit nicht nur aufs Geld soll geschaut werden sondern auch auf die nicht-monetären Leistungen, wie die Arbeiten an einer Kampagne, sie mit einbezogen werden. Ein Minderheitsantrag von mir hat gefordert, dass die Finanzierungen von Kampagnen offengelegt werden müssen, die über 50.000 Franken sind. Der Ständerat hat diese Minderheit zur Mehrheit gemacht. politisch habe ich einen Vorstoss in die Migrationspolitik eingereicht. Konkret geht es um die Rückführungen nach Algerien. Seit Jahren führt nämlich Algerien die nationale Liste der hängigen Ausschaffungen an. Algerische Asylbewerber haben praktisch keine Chance, legal in der Schweiz zu bleiben. Ich will, dass der Bundesrat jetzt beauftragt wird, zwangsweise Rückführungen nach Algerien tatsächlich zu vollziehen, und eine technische Vereinbarung mit Algerien zu verhandeln, um die Rückführungen auf dem Seeweg zu erlauben. Das wird die Glaubwürdigkeit unserer Ausländerpolitik massiv erhöhen. Und jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen trotz diesen widrigen Umständen ein erholsames, besinnliches Weihnachtsfest können zu wünschen. Wahrscheinlich werden wir das Jahr anders feiern, als wir uns das gewöhnt sind. Aber es muss ja nicht per se automatisch schlechter sein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familie und Ihren Lieben ganz einen ganzen stimmigen Rahmen zum Feiern. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Packen wir es zusammen an und setzen es 2021 erfolgreich um.